Ja, auf der einen Seite haben die steigenden Lohnkosten äh, den Effekt, dass die Beschäftigten real mehr in der Tasche haben. Auf der anderen Seite steigen natürlich die Lohnkostenbelastungen der Unternehmen und das hüllt ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit aus. Und wenn die preisliche Wettbewerbsfähigkeit sinkt, dann wirkt sich das langfristig belastend auf den Arbeitsmarkt aus. Also wir haben im Moment Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, in der Metall- und Elektroindustrie oder auch in der Bauwirtschaft. Dort liegen die äh, Forderungen der Gewerkschaften zwischen 5 und 6 Prozent. Die Arbeitgeber haben bislang so etwa 1 bis etwas über 1 Prozent geboten. Also im Moment liegen ja Gewerkschaften und Arbeitgeber doch recht weit auseinander. Eigentlich müsste das gar nicht so sein, weil eins hilft uns, die niedrige Inflationsrate. Das heißt, wir können mit relativ maßvollen Lohnabschlüssen sowohl die Reallöhne erhöhen als auch die Kostenbelastung der Unternehmen im Blick halten.